Na dann tschüss. Hallo, Steve? Meine Freundin nennt mich Stevie. Isabel, dein Social Media Account sagt, du hast keine Freunde. <lacht> <lacht> naja, also mein Handy übertreibt ein bisschen. Ich bin 39. Du bist 29. Tja, <lacht> <Verrückt>. also. <lacht> äh, ich habe gleich einen Firmentermin. Mehr kann ich nicht verraten. Hm? Bankgeheimnis Datenschutz? Okay. Hm? Du kannst dir Zeit lassen. 15 Uhr Insolvenzverwalter. <lacht> naja, also Noch peinlicher ist, der leichtsinnige Umgang mit deinen Daten macht dich zum einfachen Ziel für Werbung. Unglaublich, oder? Du surfst mehr, als du denkst. Ich zieh den Stecker, ich die Leitung. Mein Perfekt-Partner-Algorithmus sagt, 100% Übereinstimmung in Datentransparenz, Konsumverhalten und ökologischer Fußabdruck. Reduziere, repariere, recycle.